Möchte man das Gründach mit Photovoltaik kombinieren, so konnten wir mit unserer Lösung zeigen, dass die spezifischen Energieerträge vergleichbar sind mit denen eines, eines standardmäßig ausgelegten PV-Systems. Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist, dass kein Schnee im Winter auf den Modulen zu liegen kommt und dass wir durch den Einsatz heller Pflanzen den spezifischen Energieertrag weiter steigern können.